Da oben habe ich noch einen Armen entdeckt, er ist einfach da aufgehängt worden und kann sich nicht mal bewegen. Das bei dieser Hitze. Und ob der einen Fisch fängt? Ah doch, es ist schon einer an der Angel. Ein guter. So, dass Sie jetzt Affolten, da vorne die Schaukäserei, wo wir jetzt hingehen, das mal essen. Und das da ist noch die Umgebung von Affolten. Ja, bis hier hat es 11,4 Kilometer gegeben von mir zu Hause. Mache ich da eine Pause und nachher geht es weiter. Die Schaukäserei war leider geschlossen. Nur das Restaurant hatte offen. Schade. Ja, herzige Ziegen. Die lassen sich nicht stören da beim Fressen. Das muss ein ganz alter Wagen sein da. Die Pferde vor dran. Sieht noch gut aus. So, jetzt geht's da vorne weiter. Unten noch die Kirche. Da komme ich jetzt nicht vorbei. Ein großes Haus. Da hat der gegenüberliegenden Seite ein älteres. Und jetzt sehen wir noch weiter durch das Dorf. Und nachher steigen wir da vorne ab in Richtung Weyer. Da ist auch ein altes Haus mit sehr vielen Solarpanels oben. Kommt jetzt auch da bei uns immer mehr. So, da vorne geht dann der Weg von der Hauptstraße weg. Da ist jetzt mein Abstieg. Der ist nicht so heftig wie mein Aufstieg Oh, das tut gut, der Schatten Da bin ich ja schon fast unten Das da hier ist schon der Talgrund Und da weit vorne, hier vorne, irgendwo bis Sumiswald. Ich glaube dort unten, wo man das Andreaskreuz sieht bei der Straße, dort komme ich durch. Es ist so, ich habe richtig geraten vorher. Jetzt bin ich schon unten in der Ebene. ist Weier im Emmental. Schaut mal, da darf ich nicht rüber. Es ist da noch ein bisschen der Straße entlang. Also machen wir das. Dort oben ist das Dorf da hier. Das ist Affolten. Dort, wo ich jetzt gerade war. Jetzt geht es der Straße entlang. Das ist der alte Bahnhof von Affoltenweier. Da fährt ja nur noch eine Museumseisenbahn. Sonst ist da nichts mehr. Und das ist vom kleinen Dorf. Das ist der alte Bahnhof von Haft-Folten-Weiher. Wie gesagt, hier fährt nur noch eine Museumseisenbahn. Es war noch alles vorhanden, aber so viel ich weiß ist das nur noch eine Museumseisenbahn, die auch mit zum Teil Dampfloks befahren wird. Schaut euch mal diesen Ausblick an. Ich bin da zwar nicht weit oben, aber ich sehe schön bis nach Affolpen hoch. Ist ganz schön. Ich sitze da schön am Schatten und äh, ich habe eine wunderbare Aussicht Richtung Affolten und Weiher im Emmental. Mein letzter Abschnitt führt mich jetzt noch nach Sumiswald. Es geht wahrscheinlich, so wie es aussieht, auch noch ein bisschen rauf und runter. Aber das ist mir ja gleich. Ich habe ja Zeit heute. Eine interessante Umgebung, ich habe das Gefühl, dass da oben diese Hügel sind noch Rückbleibsel von den Gletschern, eine sogenannte Moräne. Jetzt habe ich ein bisschen das Gegenteil von vorher, fast alles flach hier, ganz wenige Hügel und da wieder fast eine Wanderautobahn. Da ist wieder ein kleines Seitental. Das habe ich auch nicht gewusst. Jetzt gehe ich in dieses kleine Seitental runter. wie schön wieder ein bisschen am Schatten entlang da bin ich jetzt ganz im Tal unten. Da auf der linken Seite habe ich ein kleines Bächlein. Da der Weg und hier Sieht man, dass ich wirklich im Tal unten bin. Da oben ist die Bahnstrecke und die Straße. Und von da hinten bin ich jetzt hergekommen. Ich bin immer noch im Tal unten, aber nicht mehr lange, werde ich wieder aufsteigen. Da auf der linken Seite geht es nämlich wieder den Hang hoch. und da komme ich jetzt her und da ist wieder ein kleines Seitental und das muss ich jetzt wieder umwandern aber bis dort ganz hinten muss ich fast aber zum Glück geht es jetzt nicht mehr so rauf war nur ein Kurzes Stück und da vorne geht es, glaube ich, schon wieder runter. Schaut, was ich da Schönes entdeckt habe. Kleiner Weiher. Schön. Jetzt bin ich durch dieses Tal nach hinten gewandert und da ist auch das ganz schöne kleine Seelein. Und da hinten noch die Armen Schafe. Die tun mir jetzt schon Basel leid. Diese Hitze. Und dort sind sie noch an der Milchbar. So, ich kann jetzt wieder in den Wald rein. Für einen weiteren Aufstieg. Nochmals einen Blick nach vorne. Schöner Waldweg. Und ich gehe schon langsam dem Ziel entgegen. nicht mehr so weit. Da ist es schön kühl. Eine frische Brise. Das ist ganz toll. In diesem Wald. Und dann habe ich erst noch ein Konzert. Da war ich jetzt auch noch nie. Ist noch ein Beinenhaus und von dieser Seite komme ich her und nicht mehr so weit von hier habe ich dann das Ziel da kommen auch noch zwei Leute hoch jetzt habe ich schon wieder einen ziemlich großen Aufstieg gemacht Davon da vorne sieht man Summyswald, ein Etappenziel. Ja, es gibt dann wieder 18, 19 Kilometer. Ja, da vorne, oben war ich und jetzt bin ich da schon in der Ebene und Zumiswald kommt immer näher. Da hat es so noch viele Pferdeweiden. das noch frisches Heu im Boden und da vorne das alte Spital, das jetzt, so viel ich informiert bin, größter Teil zur Armee gehört und da vorne dran ist das Altes- und Pflegeheim von Sumiswald und jetzt kommt noch die Kirche zum Vorschein und da auf der Pflegeabteilung werde ich jetzt noch jemanden besuchen. Aus diesem Grunde habe ich auch diese Wanderung gemacht. Die Wanderung war sehr schön. Es hat mir riesigen Spaß gemacht. Ich habe jetzt dabei 18-19 Kilometer rumgemacht gemacht heute. Es war sehr heiß. Ich vermute über 30 Grad. Aber jetzt geht wieder ein ganz wenigen eine Brise. Und so ist es gar nicht schlecht zum Wandern. Ja, ich danke, dass ihr mich begleitet habt. Und ja, bis zum nächsten Mal.